Ja, hi und willkommen. Mein Name ist ein und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja. In der letzten Folge sind wir aus der Kanalisation entkommen von diesen Sargin Viechern. Und ja, wir sind immer noch auf dem Weg zurück nach Sektor 5, glaube ich, wollten wir hin oder 6 zu irgendeinem Sektor. Und ja, ähm, wir wollen immer noch den Plan von Shinra feiteln und ja, aber erstmal müssen wir hier durch diesen Zugfriedhof oder noch mal das nochmal hieß. Hier Eisenbahnfriedhof, da steht doch. <lacht> so, ich schaue noch mal hier ganz kurz rein. Ich glaube, ich habe ja schon reingeschaut. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich wollte noch irgendwas machen, aber ich habe schon wieder vergessen. Naja, ah, äh, wollte mal gucken, ob er schon von dieser Waffe gelernt hat. Nee. Ende mit Schrecken muss ich einsetzen, damit ich das mal irgendwann lerne. Dann könnte ich auch vielleicht wieder zu einer anderen Waffe irgendwann übergehen. Aber wir gehen erstmal hier durch. Und ich glaube, ich muss den Ton ein bisschen lauter machen, weil ich höre nichts. Gut. Zack. Alles gleich. Dann gucken wir mal, was hier so also auf uns wartet. Wie wir hier weiterkommen und so. Die Mädels sind schon mal vorgegangen ne? Und wir folgen dann mal. Hm, da kommt man noch nicht hin. Alles klar. Gut. Hier hoch. Das reinste Labyrinth. Ich glaube, der Kapitel ist irgendwie Geisterstunde, ne? Und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Da sind wir doch auf dem Weg nach Sektor 7. Das Licht weist den Weg. Und hier ist sehr viel Platz. Hier kommen doch bestimmt Gegner. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ist So, alles klar. Unheimlich, hier ist keine Menschenseele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen. Warum der soll ja auch Oberheuer? jemand sein. Auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spucken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Oh. ihr soll spucken? Das sind sicher nur Armenmärchen, Märchen, glaube ich auch. Aber genau, wir uns so wie Monster, Magie und so. Ne? das ist irgendwann, weil ich noch nie ein Rollenspiel verstanden habe. hier auch, der so auch, weil ich eine Hauptcharakter hat Angst vor Geistern. Dabei gibt es Magie und Monster und alles andere über ist aber Geistern, nee, das ist voll außer Frage. Ne? Also nicht. Überraschenderweise ist das halt immer bei Geistern, irgendwie so alles andere ist vollkommen normal. Ne? Da kann man alles wissenschaftlich erklären? Also habe ich euch schon ja wieder andere Kampf. So. Problem ist, ihr müsst mal gar ja. nicht ah mal ja, schlecht tiefer. Es hat Stufe 21 Okay. hat sie irgendwie, weiß ich nicht ein paar Dinger hier zum Lernen. 11 21 ja, sie muss ja sowieso das hier noch ausrüsten also lass mal erstmal okay äh. oh, sie hat boxen ein boxen stopp für mich äh, geht nur der eine weg ne ja warte mal konnte ich da nicht gerade irgendwo rein okay, dann gehen wir erstmal hier lang das Problem ist natürlich Oh, da sind so Hände dran, <lacht> sehe ich gerade. Gruselig. Okay. Weiß ich nicht, ich muss ja zwei Punkte benutzen, zwei ATB-Punkte, um diese eine Fähigkeit zu erlernen. Aber wie sonst auch immer sind die Gegner hier viel zu schnell am Frecken, bevor ich überhaupt irgendwas raushauen kann. Also ja, nach wie hier auf der anderen Seite sind wir oh ich sehe gerade die lila das ist irgendwas geiles denn star super noch eine neue Waffe ich habe leider noch eher alt hier ausgerüstet für kostet die ihre Fähigkeit oh, guck mal ich wüsste einen höre, den Schaden bei mir gegen einen Schockzustand verbraucht zwei ATB einheiten ich glaube ich sollte mich mal angewöhnen das jetzt zu machen wie tue ich noch mal Dings hier wechseln <lacht> Anführer wechseln. So. Ich glaube, Sie brauchen ja nur ein ATB, ne? Dann können wir ja für Sie hier erstmal die Fähigkeit lernen, weil Cloud hat sowieso nur eine Waffe, Tiefer auch. Aber damit ich die neue Waffe mal ausrüsten kann, sollte ich vielleicht erstmal für Ares hier die Fähigkeit lernen. So. Ist das hier nichts, einfach nur ein weißes Teil? Ist oh, eine Leiter nee, kann ich nicht hoch. Okay. Dann gehe ich eben hier hoch. so Jetzt gibt mir mal etwas taffere Gegner, damit ich ja auch meine Fähigkeiten einsetzen kann. Bevor ihr fragt, okay, finde ich gut. Hat hier bisher nur. Wenige Abzweigungen sind. Also muss noch runterdrücken. Nur R2 reicht nicht. So. Was war denn das? Bestimmt nur der Wind. Ja, ich will die Boxen kaputt machen. Ich will noch nicht dahin. Okay, dann gehen wir eben dahin. Hi na gesagt neu. Ne? Wertanalyse kann ich jetzt nicht sehen. Äh, du wahrscheinlich ne. So, ähm, du. übertreiben bl ich So und jetzt magischer Diener, einfach einsetzen noch mal wenn ich die fähigkeit lernen oh noch mal ich weiß wann nicht ob das ja, mal pro kampf irgendwie zählt glaub, das zählt mal, wenn man das einmal einsetzt deswegen noch mal tiefer hier auf hochtoren glaube ich ihre fähigkeit ihre neue ja glaube schon sollten hier eigentlich keine sein Ich habe Leider meinen Fernseher nicht so, auch deswegen höre ich das nicht auf hohe und magische Diener. Ich kann den Sound leider nicht so hoch machen, wenn ich mit Kopfhörer spiele, die ich in meinen Controller einstecke. dann nimmt mein Aufnahmeprogramm irgendwie nicht den Sound vom Spiel auf, weil ich ein bisschen doof bin. Bei der PS3 ging das, glaube ich, da konnte ich mich etwas so besser. Ins Spiel so einführen weil ich den Sound halt immer klar und deutlich gehört habe. Bei PS4 die ist viel zu modern, bei der klappt das halt nicht. Okay, ähm. oh, hier? Okay, aber ich nehme an, da waren mal Kinderstimmen. Hier es irgendwie gruselig sein, ne? weil nicht so eine Sache deswegen werde ich, denke, werd ich oder fliegt irgendwas? dann habe ich gesehen. da sagt niemand was zu. okay. so ein blaues Licht war am fliegen rechts. also sagt niemand was. es ist weg. Oh. Oh, hübsch. Jetzt kommt nämlich So, immer weiter links einsetzen erstmal. Ist das alles? So, ich weiß jetzt immer noch nicht, In der Zeit wir irgendein Einsatz von Magie und Fertigkeit ist wird. Flip, flip, wat. Flip, so, flip. <lacht> ist gut, Tifa ist nur eine Ratte. Oh Gott. Egal, ich habe die Fähigkeit gelernt. Das ist auch was wert, oder? Also, deshalb kann man das doch mehrmals pro Kampf einsetzen? Okay. Iris bleibt ja And, Okay, tiefer du bist auch hier ist doch noch ein anderer Ort, den man erkunden kann. Meine Güte, alter so, Waffenmodifikation tiefer. Äh, Warte mal, erst mal gucken, was das für Werte hat. Datei, so, da haben wir jetzt gelernt. Ne? Okay, das hat nur drei Dinger, hat aber unglaublich viel Magie. Na gut, dann gucken wir mal. Zeig mal, was das hier so drauf hat. Zeig mir, was du kannst. Es hat nur ein Dingen. Zuerst ja slot Slot Da. Boom. Ah, das verbindet nur. So, komm. Nein, fehlt mir noch einer. und oh, die dinge sind cool. Magie. MP-Boost, auch nicht schlecht, ne? Magische Attacke, ja. MP Maximum plus 13, ja. eine Ding schon erledigt. Ich nehme an, das hat dann auch nur zwei Dinger, ne? Weil das schon an sich so starkster Teil, ne? Und, äh, Das hat nur vier Dinger. Die anderen, die schon von Anfang an habe, die haben alle vier Dinger damit die halt äh, ja mithalten können mit was ich äh, mit den anderen Waffen nehme ich an ne? also keine Ahnung so das Ding ist mal eiskalt stärker so Dieses Ding geht jetzt hier verloren Effizienz blocken ja schon okay haben Bei keine Effizienz mehr, so alle und heilen gut Barriere Dingens. Frag mich, ob es hier auch Waffen gibt, die irgendwie das Materialwachstum erhöhen. Und die gab es nämlich im Original auch. Die haben irgendwie, weil ich so ein effekt drin gehabt, und dann bekommen irgendwie Materien mehr Erfahrungspunkte, also doppelt oder dreifach, je nachdem. In einem Fall der ultimativen Waffen gar keine, weil es halt ultimative Waffen sind. Ne? Pff, ein <lacht> wat? Ähm, wrong way. Ich bin auf einmal Kunden, du. ich Wir suchen raus, wenn man dafür Bilder sein sollen Das soll glaube ich Mogri sein, hier das Dingen, ne? Also nicht? Ich weiß es nicht. Äh, warte mal. Triff mich da überhaupt? Ja. <lacht> Geil. Okay, äh, war ich jetzt hier überall, ja ne? Na gut, dann weiter geht's. genau hoch. So Mädels, warum geht ihr denn schon so weit vor? da so, hier kommt noch so also was vom Gegner. Oh, das habe ich gesehen. Okay, das habe ich gerade gesehen. doch ja. so, Cloud hat schon lange nicht mehr eine neue Waffe bekommen. Deswegen versuche ich mal seine Dinge hier zu lernen. Ja. Oh, ich jetzt schon wieder eine neue Waffe reingeschoben bekomme. Ende mit... Kritisch. Alter. Oh Gott. die sind das schon wieder passiert, ey? Nur wieder vor dem Frecken, Hast ja, du, ein Alter. Passt du einen Moment mal nicht auf, ne? So, sie hat noch nicht, ne? Alter. Leute. Hört auf. Und dann tue ich sobald ich meine abwehr auflöse kommen sie direkt auf mich los ey. -Boost hat die nächste stufe erreicht Geil. Ey, ich war die ganze zeit am blocken ne? die ganze zeit wenn immer wenn ich meine abwehr aufgelöst hat direkt dann haben sie angegriffen wir machen fortschritt wir kommen ja wenigstens weiter deswegen habe ich mich schon gefreut hier weiter zu spielen sie mir komme ich wenigstens weiter im tales of player bin ich immer noch im finalen boss dran ey. ich bin schon zehn level über ich kriege immer noch verfresse atp ja, Boost kann man machen ja schon langsam nicht mehr witzig ey. ja voll Unfälle final boss der bringt man ap auf 1 dann haut er mich direkt irgendwie nicht weg Verkacke, Finale, was ich. habe mich so aufgeregt. Meine letzten Aufnahmesession macht irgendwie gar keinen Spaß mehr. Ey da will ich das schwer irgendwann mal durchspiel Ich bin schon über ein Jahr an dem Spiel dran. Ich habe irgendwann zwischendurch mal Pause gemacht. Deswegen dauert hat auch so lange. Und ja, will ich schon wieder am trainieren. Jetzt versuche ich irgendwie 20 Level höher zu sein. Und wenn ich dann immer noch verfresse gehe, dann habe ich auf das Spiel zu spielen. Jetzt ganz ehrlich, er trägt mich langsam so auf. Okay. Ja, da ja, kommt mir bekannt vor aus dem Original. Warte mal, war ja nicht gerade nur was. Nö. Musste ja bei die Züge so rumlaufen. Muss man nicht irgendwie auch einen Zug irgendwie aktivieren, damit er weitergefahren ist, damit er sich bewegt hat, damit man irgendwie die Brücke irgendwie gebaut hat oder so. Wieso war Was? <lacht> ich wünsche mich immer noch, wie ich Ares sage, obwohl sie eigentlich Ares ausgesprochen wird. seid ihr okay alles noch dran glaube ich kein problem Guck mal. Come on. ganz schön dreist wartet ihr im boss irgendwann vom geister boss diese Nachricht etwa für uns? doch für jeden sein. Ich habe übrigens mal, weiß nicht, bei einigen Leuten jetzt bei reingeschaut hier so eine Folge oder zwei. Habe ich auch zum ersten Mal auf Englisch war aber. Dann habe ich auch die englischen Stimmen gehört und ich finde irgendwie die deutschen Stimmen viel besser. Ich weiß nicht, die hören sich alle irgendwie so komisch an den Englisch. Weiß nicht wieso, ich finde die deutschen Synchro ausnahmsweise Wir mal besser erreicht. Die Japanische kenne ich noch gar nicht. Sind immer so die Hauptdinger, okay, Was zur Hölle? Äh? Hm? dann los. Aber, keine Sorge, wir haben doch einen furchtlosen Bodyguard, nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. No. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. Nein. Ich mich ehrlich gesagt noch hier umschauen. Also, okay, hätte ich noch so stehen bleiben können. Schade, dann hätte ich das gemacht. Morgen Medaille. So. Na ja gut. mal, vorne auch. Da links war irgendwie was habe ich natürlich wieder nicht gesehen da oben sehe ich glaube ich eine materie wenn ich mich nicht irre na gut kommen gruselige räuschlast da hingehen habe ich dich na, wollen wir reden Ich glaube, der will nicht reden, oder? Zurück. Geist. Oh, ich hab noch. Na, Gott, wir noch mal Analyse klaut, ne? Geist. Ich habe den verfehlt, weil er. Oh, ehrlich. Wirkungslos. Okay, ist ein Geist, ne? Normalangriffe bringen nichts gegen ihn. So, jetzt setzt mal Analyse ein, er und wie du Okay, wirksam, leichte Zellen, Feuer, Dinge, Dinge, Dinge. Ding ding okay. Aber ich muss ja noch Sachen lernen. Hier, Boom. Wirkungslos. Alles wirkungslos. Also sie kann treffen alle vergeltung Zeig mal auch oh, geil Oh, das sieht wunderschön aus ein besitznahme nein geh weg oh, ich, ja, ich habe mir irgendwie gedacht hat so was passiert Sturm. Oh, ist oh, Mesa, ich bin abgehauen glaube ich Au. Okay, heilen. Was? Geist? Wieso konnte ich einen geist anvisieren? Nach weil er weil Heilmagie Schaden gegen den macht vielleicht. Hä? Okay. Willst du mit dem Schwert machen? Cloud macht doch keinen Schaden. was äh, zum? Ich glaube, die wollen den Zug auf uns schmeißen. Alles okay? Hm. Vielen Dank, Cloud. war aber nicht sein. So nett. Wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Ich wollte mal ganz kurz was gucken. So, sie hat man hat ihre stärksten Dinger. Nein, das hier ist das stärkste. Das hier hat aber vier, das hat mehr Magie. Das hat vier Dinger. Hm. Ich meine, vier Materie sind vier Materien. Ne? wird sind gegner ja wenn ihr mir ja schon gegner gibt da kann ich nicht rüber springen ehrlich ich will keinen ärger durch aber und übrigens keine normale kampf ich kann nicht genau hören was für eine musik hier kommt aber nicht die normale kampfmusik äh, okay, das ist schon krasser Angriff. Nein. fängt er weg von Eris. So. eingesetzt. Hui Habe ich den verfehlt gerade? Ich habe den verfehlt. Na, wird äh, auf alle Dafür oh. aber auch echt zu so viel Schaden kriegen ey. in jedem einzelnen Kampf. Äh, ist da irgendwie nicht ähm aufmachen. Jetzt. Na, anderen. An eine Richtung äh. <lacht> ähm. Okay. Nein, <lacht> I didn't sign up for this. Was Baller noch, hat, was ich erkunden konnte, glaube ich. Auch nicht, nee. So, ja. Ja, Ich dachte, ich kann da noch hin. Egal. Na ja, gut. Ich hab's gehört, der Zug fährt gleich ab, also steigen wir mal besser ein, bevor der wegfährt. nächste Halt Eisenbahnfriedhof, aber wir sind doch schon da. Da schon wieder so ein blaues Licht. Echt mal geht es dort oben. Um. Aber echt, ey. Mann. Ups. Warte, was? Also, keine Ahnung. So, ich wittere Rätsel Action. Ja, ich kann mich aber natürlich auch irren soll hin und wieder mal vorkommen komm schon das sind bestimmt alles Anspielungen ich erkenne sie noch nicht weil sie so komisch gezeichnet sind Morgenmedaille na guck mal da, da haben wir eine Truhe und was ist hier zwecklos der kriegt keinen Strom man eigentlich nie irgendwas Strom irgendwo muss ich die Stromversorgung steuern lassen. Wir müssen immer Strom irgendwo einstellen. Da kann man nicht einfach Blitz einsetzen. Ein Schatten im Kontrollraum. Irgendwie geht es da entlang, obwohl mir dings gesagt hat, ich soll diesen einen Raum eingehen. mal Hier und da haben wir, hey, ich können wir doch niederer Schimmer was doch mal irgendwie so ein Auftrag aus. Irgendwie so ich treffe die Säule ja, aber darüber das sein soll. Der ich auch mit dem Laser weg. pass auf, komm ah, schon bis gleich geschockt. Total der Vergeltung. Ah! schicklichkeitsbonus halten cool aber ich habe auch gesehen 168 hatte der gerade gothic arm reif da oh. klingt doch schön neu drei dinger gibt das modebewusste junge leute so hat drei Wer für verklaut ne? Gibt mehr physische Abwehr, na ja, sowieso. Wunderbar, warum er so viel Schaden nimmt, ey. So, dann können wir ihn hier, ich habe da letztens, mehr nee, habe ich nicht, äh, ich habe mit Tiefer, glaube ich, eine Waffe gewechselt, ne? Meister der Gegenstände. Ich habe so das Gefühl, das könnte irgendwann voll nützlich werden, aber ich nehme an, irgendwann ist hier alles irgendwie voll nützlich. mit der Stand der ATB leist verdoppelt. Das warten wir mal mal rein. Okay, so dann und ich auch sagen, das war's für diese Folge. Ne? wir haben schon wieder 30 Minuten. So lange geht nur mal eine Folge, ne? So wo gehe ich gleich als nächstes hin. Die haben mir ja gesagt, ich soll hier reingehen, ne? So, besser wäre natürlich, wenn die Tür jetzt hier verschlossen werden jetzt bin ich verliert. Gott. Warum kann ich ja nur gehen? Irgendwas spielt das Spiel jetzt hier. Was? Hey, hey gegen zwei von ihnen kämpfen sich gerade so Strahl der Vergeltung jemand angeführt aber nicht abgebrochen wird so hatte tiefer jetzt schon links voll gelernt glaube ja ne nicht schon wieder Alter. her ich bin voll am Abzucken. Er schon wieder, ehrlich? Warte mal, gegen was seid die anfällig? Gegen Feuer. Habe ich doch bestimmt, ne? Ja, hier. ist Das... Also Super. bitte nicht uns töten bitte auf ihn aus von der stirbt. schon wieder Ist ja ein geist ne? so strahl der vergeltung und ah. cloud hier hat also mich Feuer. Sagen wir jetzt schon wieder hier mit seinen Dings kommt ne? Kann ich nicht Engel auf den einsetzen und den töten? Ha, hat so geklappt. Ist normalerweise bei Untoten immer der Fall. Untoten meine ich normalerweise jetzt Zombies und so, aber anscheinend auch Geister Ich meine ja okay. Egal. So, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter hier auf diesem Geister-Eisenbahnfriedhof. Ich bedanke mich alle jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr einst, lasst bitte ein Like, ein Abo und kommentar Kommentaren, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.